So, Freunde, heute ist Sonntag und äh, ich bin in Freital unterwegs. Schleiche mich jetzt hier am Windberg vorbei und es geht auf äh, zur Schaubrennerei am Hartmannsberg. Also, seid gespannt, was passiert. Musik das ist die Karte, aber es hört langsam auf mit gern. Siehst du das? Es wird relativ wenig hier. Aha. Hier ist der Wein noch dabei. Es gehört noch ein bisschen vor hin, Also ich denke mal... Ich begrüße Sie in der Schaubrennerei am Hartmannsberg in Freital in der ältesten Destille in der sächsischen Schweiz Osterzgebirge und auch die älteste Destille allein in Freital. Jetzt sind es elf Jahre, im März werden es dann zwölf Jahre, wo ich Alkohol herstelle aus Obst und aus Getreide. Heute machen wir einen Traubenbrand. Es fängt an mit kochen und wir schließen die Brennblase und brennen dann Wunderschönen Traubenband. Na, Ich habe, So. Jetzt sind wir schon so weit, dass der Alkohol nach oben in die Kolonne steigt und ihr seht hier, wie der Alkohol zurückläuft. Wir sind jetzt bei 74 Grad Celsius, das heißt, wir haben in der Anlage den Vorlauf, den wir jetzt abtrennen werden zum Mittellauf, von dem Methanol zum Ethanol. Wir sehen oben, rechte Seite dass der Methanol im Kühler schon oben angekommen ist. Den werden wir jetzt sensorisch trennen von unserem guten Trinkalkohol, von dem Ethanol. Jetzt ist der nächste Abschnitt in der Vorlage, in der sogenannten Vorlage ist die Alkoholspitze gestiegen und es läuft der erste Alkohol, sprich das Methanol, der Vorlauf, den wir jetzt sensorisch trennen. So, nun der erste Liter Alkohol, den wir heute hergestellt haben. Ein wunderschöner weicher Traubenbrand. Wunderschön, ein schöner Sonntag. So, das sind die ersten drei Liter. Ende des so, genau, wir sind am Ende vom Brennvorgang. Wir haben noch einen Liter, der sollte noch kommen und danach reinigen wir die Brennblase und die Anlage. Für meinen Tank ja. und dann ist es für meine Rehe. Ja, genau. So, und sauber ist die Brandlase. Ja. Das war heute ein wunderschöner Traubenbrand und so sieht der Traubenbrand dann in der Flasche aus. Ich bedanke mich für das Zuhören und Zusehen und wer Interesse hat, eine Brennverfügung zu machen, wo ich live brenne, bitte anrufen oder eine E-Mail schicken und dann ist das möglich. 10 Personen ist immer eine optimale Größe und sie lernen, wie Alkohol hergestellt wird und was ein guter Alkohol ist und was schlechter Alkohol ist. Dankeschön! So Freunde, das war heute mein Trip in Freital, auf dem Hartmannsberg. Wenn du das komplette Video sehen willst, dann schau natürlich bei mir auf dem YouTube-Kanal und lass gerne ein Abo da, lass ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn du auch die weiteren Videos von mir anschaust. In diesem Sinne, macht's gut, der Rizzo ist raus. Schönes Wochenende. Ciao.